Da heute noch Fasching ist, bauen wir zusammen ein lustiges Kressemännchen namens Kressi. Dazu brauchen wir einen alten Eierkarton und schneiden für den Körper drei Teile daraus: eines für den Kopf und zwei für Bauch und Beine. Damit unser Männchen am Ende schön ist, schneiden wir noch die überflüssigen Ränder ab. Zum Anmalen nehmen wir Acrylfarbe. Die hält am besten. Gut sind dabei zwei Farben, die miteinander schön ausschauen. Lasst die Farben einmal trocknen und malt danach mit derselben Farbe nochmal drüber. Dadurch wirken sie kräftiger. Die drei Körperteile werden dann so zusammengeklebt, dass das oberste einen Kelch bildet, in dem später die Watte kommt. Die anderen beiden werden zu einem Ei verbunden. Um die Nase für das Männchen zu machen, brauchen wir vom Eierkarton noch eine Spitze. Diese wird auch angemalt und dann mit Heißgeber zusammengeklebt. Nun können wir unser Männchen noch verzieren und Wackelaugen aufkleben. Danach können wir in den Kopf die Watte stecken, sie ein bisschen gießen und danach die Kresse sammeln obendrauf schütten. Und fertig ist unser Männchen. Wenn jetzt die Grässe wächst, bekommt ihr sogar Haare, die echt gut im Salat schmecken. Viel Spaß beim Nachbasteln, eure katholische Jugend aus Georgensmünd.